Also ich bin zufällig da und habe mir gedacht, warum wird hier demonstriert, ja? Und äh, ich bin für die Sanktionen, weil sie auch wirken und weil ich das ungeheule. Ich finde, dass so viele Menschen so kleine sterben müssen, dass so viel kaputt geht. Und ich sitze lieber im Winter mit einer Jacke bei 16 Grad und mit einer Decke. Ja, und sogar mein Mann auch, ist auch, der sehr die Wärmete hat ist auch dafür, dass wir mit Jacke sitzen. Also ich meine, man kann doch ein bisschen leiden, wenn dort die Menschen also, äh, solche Zerstörungen hinnehmen müssen, so viel Leid, so viel, also ist wirklich unfassbar. Und ich muss ehrlich sagen, und dann noch etwas, wegen der Teuerung, es gibt arme Leute, aber schauen Sie, wie die Einkaufs wegen der Leute, wie sie die bieten. Ja? Also, man kann auch ein bisschen weniger essen. Schauen